Hey Leute, willkommen zurück zu Pokémon Let's Go Pikachu. Wir haben letztes Mal den Liftschlüssel in einer Überlänge geholt, die ich gar nicht beabsichtigt habe eigentlich. Aber egal, wir haben den Liftschlüssel auf jeden Fall. Das heißt, ich kann jetzt endlich das Rätsel hier oben nochmal machen, was ich von gar nicht machen müsste eigentlich, weil ich eh nach ganz unten musste. Es war ganz cool, hier einen kleinen neuen Touch zu haben, der mal was anderes ist halt. Das ist immer wichtig eigentlich. Und wir sind jetzt unterwegs zum Lift, um endlich gegen Giovanni anzutreten und vorher noch die Jesse und James fertig zu machen. In der Hoffnung, dass das was bringt. Wahrscheinlich nicht. Also wir gucken mal, welche Stockwerke hier überhaupt existieren. Nur 1 und 4. Okay. Viel Wahl gibt es also nicht. Du, du bist doch der Knirps vom Mondberg. Was hast du hier verloren? Äh, ich will Mitglied von Team Rocket werden. Moment, du willst bei uns mitmachen? Hm, das ließe sich vielleicht arrangieren, wenn ich nämlich genug wäre, um dir diesen kindischen Täuschungsversuch abzukaufen. Wenn du glaubst, wir lassen nichts im Boss durch, hast du dich gewaltig geschnitten. Wir haben die Sache mit dem fossilen Mondberg nicht vergessen. Und dafür werden wir uns jetzt erstmal revanchieren. Uh. Jesse von Team Rocket und James von Team Rocket fordern dich heraus mit einem Doppelkampf hoffentlich. Jawoll. Arbok ah, und Smogmog. Ich krieg hier meinen Bieber aufs Maul hier gleich mal. Wird Wahrscheinlich nicht viel aushalten, weil es halb tot ist. Aber Wutanfall. Das greift anscheinend irgendwas an, so wie es aussieht. Und und und Schaufler gegen Arbok. Ich hätte zwar gesagt, ich will das Ziel von Bibor auf Smogmog, aber der greift anscheinend einfach irgendwas an. Und ist weg. Das ist genau das Unfaire, das ich meinte in der Ultra. Die haben das wirklich wieder drin. Interessant. Untergetauchte Pokémon können mit Toxin vergiftet werden. Ich muss nichts ausrechnen lassen, weil dann Wutanfall random trifft. Uh, der hat richtig Schaden gemacht. Eben, das meine ich mit dem Unfairen. Und das hat dann halt mit Akani damals funktioniert, dass ich ähm, mich treffen lassen konnte mit einem KP. Und er hat wieder mit einem KP überlebt, um mir keine Sorgen zu machen, dass drei, vier Mal hintereinander. Das war halt mega unfair. Und ich persönlich finde es schade, dass ich so die erste Liga gewonnen habe. Weil ich habe sie nachher direkt nochmal gemacht und dann ohne das gewonnen einfach mal zum... Weil ich finde es echt unfair so zu gewinnen. Habe ich nichts gemacht mit Story. Ich habe einfach nochmal direkt in die Liga rein und dasselbe nochmal gemacht. Äh, aber ja, es war ein bisschen unfair. Ich fange mich mal mit einem Feuerwebeljunge Und da keine Schwebe funktioniert, machen wir dasselbe gleich nochmal. In wirbelndem Feuer. Okay. Top. Äh, dann gibt es jetzt noch eine Glut. Und schon Schaufler, das sollte eigentlich den Rest machen. Jawohl. Okay. Das heißt aber, mein Bibo hat mich unterdessen echt lieb, weil ich es die ganze Zeit vorne habe. Immer diese Knirps, die einem einen Strich durch die Rechnung machen. Dabei hätte ich diesmal ein so gutes Gefühl. Du gewinnst 3000 Pokédollar und keine Items. Pa, bild dir bloß nichts ein, nur weil deine Pokémon ein kleines bisschen stärker sind. Genau, schließlich sind wir, die Erwachsenen. Wenn, die Wenn diese Rotzen sich nicht von unseren Pokémon aufhalten lässt, müssen wir uns eben selbst drum... Pika! Wow! das haben wir wieder einen Schuss in den Ofen! Ja, voll cool. Und so, ja. Ja, komm, zeig mal dein Special. Pikachu hat genervt, aus der Wäsche. So fühle ich mich auch gerade. Oh Aber hat eigentlich was ich. Schon ich finde das Bild voll süß. Äh, äh, ich guck mal, wie ich's äh, ich es mache. Brauch ich brauche ein beleber So habe ein Problem, das vergiftet und ich kann ihn nicht heilen. Äh, ja, das ist jetzt der Kacke. Guck mal ganz kurz, ob ich da was machen kann. Weil halt mit dem vergifteten Pokémon ist ziemlich kacke unterwegs zu sein. T. Ah, das gehört nicht mehr. Gut, dann habe ich Pech gehabt. Wir gehen auf jeden Fall rein zu Giovanni. Dieses silph hat all meine Zweifel ausgeräumt. Ich kann jetzt voller Überzeugung sagen, dass die Silph-Company über das technische Know-How verfügt, um unsere Pläne Realität werden zu lassen. Dieses Gerät macht also unsichtbare Dinge sichtbar. Wie lachhaft. Ein Kinderspielzeug. Aber nichtsdestotrotz, ich bin bereit, mich auf deine Idee einzulassen. Du kannst mit den Vorbereitungen für die Übernahme der Silph-Company beginnen, Atlas. Jawohl. Atlas. Den gab's nicht. Was haben wir denn hier? Ein Kind. Ich habe keine Ahnung, wie du hier reingekommen bist, dass du oben drei noch dreist belauscht hast, lass ich mit dir einfach nicht so durchgehen. Ich bin Atlas, ein Mitglied im Vorstand von Team Rocket und im Kampf nehme ich keine Rücksicht, auch nicht auf Kinder. Okay, also die wollen nicht, dass man zweimal hintereinander gegen Giovanni kämpft, wie es früher der Fall war, deswegen wurde jetzt Atlas eingebaut, so wie es aussieht. Was voll okay ist eigentlich, meiner Meinung nach. Weil das Problem ist halt in dem Moment von, ich gehe kurz rüber zum Silphscope, hat er mal seine Pokémon nochmal um 5 Level gepusht, jedes. War nicht so ganz logisch. So gibt es halt Sinn, dass er nicht selber kämpft, sondern seine Vorgesetzten, äh seine, seinen Vorstand dahin schickt. Und er als oberster Boss halt nicht selber kämpft. Ja. Jetzt habe ich ein kleines Problem, weil ich Schilock eigentlich nicht reinschicken möchte. Aber dass kein Toxin mehr ist und ein normales Gift da einmal rausgewechselt wurde, ist das voll okay. Nicht optimal, aber okay. Macht trotzdem noch 10 Schaden. Ja, gibt's Sinn. Autsch. Ich glaube, ich bin aber schneller als er. Das heißt, ich kann mit Schaufler fertig machen. Top. Okay, der frisst ist noch ein Schaufler, ist weg und dann sollte Shylock auch gleich mal sterben dann. Diese Inkonstanten schäden immer. Ich check das nicht. Ja, von mir ist so los. Weil vorhin war ja auch kein Critical Lit drin. Das wüsste ich, wenn das Volltreffer. oder? Das war doch vorhin kein Volltreffer bei dem. Und Bibo hat jetzt wirklich nicht viel Damage gemacht, muss man jetzt einfach mal sagen. Aber ist ja egal. Hauptsache jetzt tot, auch wenn mein Schild dabei tot ist, aber. Was will man mehr machen? Drachenwut! Wie viel macht das? Sollte eigentlich nochmal ganz viel Damage machen. Top. Ich glaube, ich schneide die letzte Folge aber nicht äh, auf zwei Folgen auf, sondern ich lasse die einfach so lang. Irgendwie ist es ganz okay mal. Drachenwut! Okay, jetzt. Das finde ich cool, dass wenn sie getroffen werden, halt langsam kaputt gehen, dass die Animation langsamer wird, dass sie so erfletzter Flamme noch kämpfen, so gesehen. Ha, was für eine Demütigung! Ja, du bist tot. Mega schwach, scheiße. Unglaublich. Vergib mir, großer Giovanni. Ich habe gegen ein Kind verloren. <lacht> Big Boss Giovanni. Okay, jetzt müssen wir uns darauf vorbereiten, dass wir gegen Giovanni kämpfen. So wie es aussieht. Richtig cool, so richtig wortlos einfach nach vorne laufen. So, komm doch her, wenn du dich traust. Kann ich ja schlecht nein sagen. Aber speichern kann ich vorhin noch. <lacht> weil ich aufs Maul kriege. Aber, ganz kurz was gucken. Und sieht ihr rechts die Arenaleiter noch. Ninja, der Koga ist der fünfte. Sechste ist ein Psycho. Aber Psycho ist einfacher zum Erreichen. Ich guck mal kurz. Vielleicht, vielleicht machen wir kurz noch zuerst äh, Sabrina. Ich bin beeindruckt, es ist dir tatsächlich gelungen, Atlas zu bezwingen. Du hast es weit gebracht. Die Rocket ist eine Organisation, für die der finanzielle Profit an oberster Stelle steht. Pokémon? Sie sind für uns nichts weiter als ein Mittel zum Zweck. Werkzeuge, mit dem wir unsere Dunkelmachenschaften in die Tat umsetzen. Und ich, Giovanni, bin der Kopf dieser Organisation. Wie bitte? Du willst, dass ich dieses Dragosso ja freilasse? Ha, das ist alles? Dafür schleißt du dich in unser Versteck und bringst dich selbst in Gefahr? Scheint so, als hätten wir es mit einem ganz besonderes, um, besonderen Unruhestifter zu tun. Und doch bist du nur ein Kind. Du wirst es bitter bereuen, gegen mich aufgelehnt zu haben. Ich denke nicht. Boah, dieser Todesblick. Ja, das wird ein interessanter Kampf. Wobei er nur zwei Pokémon hat. Snobilik hat einen Drizerus, denke ich jetzt mal. Oder Nidoking. Oh, wenn er jetzt schon 20 Nido King hat, dann bin ich richtig am Arsch. Ja klar, mit Critical, weißt du? Klar. Ja, gut. Da macht man nicht viel. <lacht> ich muss meinem Bibo echt ein bisschen mehr Tempo geben. Ist Bibo echt so langsam hier? Das ist unglaublich. Mein Bibo ist echt schnell eigentlich. Nein, mein Bibo ist recht schnell. Also es geht. Es geht. Es ist, ist langsamst im Pokémon-Team. Müsste es doch schneller sein, dachte ich. Ja, dann machen wir mal einen Schaufler. Ha. Okay, das ist Level 35, das ist natürlich nicht schlecht. Ziele Wasser! Einen Hit muss ich noch überleben damit. Schade, ich habe Kopf er verbrennt. Weil Brand sorgt dafür, dass sein Angriffswert halt halbiert wird. Eigentlich müsste ich noch einen übrig haben. Ist egal. Gut, ich mache einfach Blut. Verdammt ist der stark. Okay, mein Problem ist jetzt, dass ich den nächsten Angriff nicht überleben würde. Aber ich benutze einen Supertrank, da müsste es eigentlich passen. Jetzt haut er mich runter, jawohl. Und ich kann nochmal angreifen, diesmal mit Drachenwut, in der Hoffnung, dass es funktioniert. Ich habe mir gerade überlegt, ob ich Kopfnuss einsetzen soll, aber ich glaube, Drachenwut ist ganz okay. Jawohl. Ja gut, dann würde ich danach vielleicht mal Pikachu... Uh, das ist gut. Äh, Pikachu reinschmeißen, das ist der letzten Trumpf, denke ich, aber nur. Nicht einfach mal so, weil ich es kann. Wenn ich schnell genug bin, gibt es noch einen Feuerwirbel, um ihn ein bisschen zu schädigen rundum. Ich liebe Schlagbohrer. Ich spiele dann auf dem Nido King selber. Nicht auf dem, aber auf meinem richtigen. Ich habe dann eine Kombi mit Schlagbohrer, die nur eine 90er Genauigkeit hat oder so. Äh, und. Äh, Fruststampfer, wenn ich nicht treffe in der letzten Runde, dann macht Schla äh, Fruststampfer doppelten Schaden. Hat schon irgendwie 70 oder 80 plus Step Bonus. Plus einen doppelten wegen Frust. Der macht weh. Verdammt, der macht mich richtig fertig mit zwei Pokémon. Was soll denn das? Gut, ich gehe nicht wirklich auf Strategie mit äh, Typenvorteilen nutzen gerade. Ist vielleicht mein Problem gerade. Vielleicht wäre das von Anfang an das Beste gewesen. Ich wollte halt die anderen mit im Kampf benutzen, aber irgendwie sollte ich nicht machen. Wie wie ist das nur möglich? Ich bin besser als du. Wer hätte gedacht, dass, mich, dass ich mich einmal von einem Kind besiegen lasse? Na schön, das Tragosu gehört Mach mit ihm, was du willst. Ja. Außerdem will ich, dass du das hier nimmst. Sie ist als eine Art Entschuldigung dafür, an, dass ich dich nicht ernst genommen habe. Du hast das Silph Scope von Giovanni. Okay. Du trainierst deine Pokémon offensichtlich mit sehr viel Liebe. Aber meine Ziele und Beweggründe, mir könntest du nie verstehen. Ich werde mich fürs Erste zurückziehen. Aber ich hoffe, dass ich irgendwann noch einmal gegen dich kämpfen kann. Dragosa macht sich auf den Weg zurück nach Lavandia und das mache ich auch. Äh, mit Hilfe des Hilfscorps kannst du vielleicht herausfinden, was mit Gespenstern Gespenst und auf sich hat. Ja, ich habe die Gespräche gehört. Hm, es scheint, als hätte das aus dem Staub gemacht. Ich schlage vor, du tust es dem gleichen und verschwindest von hier. Du kannst dich glücklich schätzen, dass Giovanni so gnädig ist und dich ziehen lässt und wage es ja nicht, sein großes Geschenk für Kinderkram zu missbrauchen. Lass dir gefälligst eine sinnvolle Verwendung für das Hilfscorp einfallen. Jo, mache ich. Wir gehen zurück nach Lavandia. Aber wir waren im zweiten UG, deswegen kann ich jetzt ins erste gehen nochmal. Aber es gibt doch drei Stocken. Und Jetzt wäre hier eben noch dieser eine Typ, der mich aufgehalten hätte im alten. Jetzt ist er nicht mehr da. Hallo. Wenn jemand verrät, dass ich eine Spion bin, dann setzt es was. Ey, ich hab grad Team Rocket allein verjagt, aber okay, dann mach du mal. Okay. Ja, ich bin hier schon fertig. Schön. Ich gehe jetzt raus, dann siehst du mich nie wieder. Und ihr seht mich gerade auch nicht, merke ich. Mal wieder zur Abwechslung, weil ich das nie vergesse, weil ich nie dran denke. Hey, du, du interessierst dich bestimmt für mich und meine geniale Erfindung, oder? Du wirst bestimmt jedes kleinste Detail darüber erfahren, hm? Ja? Ja. Na gut, wenn du darauf bestehst. Oh, Moment. Entschuldigung, habe ganz vergessen, mir Ecke von außen ist drin. Darf ich vorstellen, ein Transportmittel, mit dem man durch die unendlichen Weiten des Himmels sägen kann. Eine unglaublich fantastische Erfindung. Es ist keinesfalls zu viel gesagt, das Ganze als geheime Technik zu bezeichnen. So sieht's aus. Es gibt aber ein kleines Problem. Obwohl ich so viel Mühe in diese Erfindung gestellt habe, sind die meisten Leute zu ängstlich, um sie auszuprobieren. Aber du, man erkennt sofort, dass du ein mutiger Junge bist. Und deshalb kann ich mich großzügigerweise dazu entschieden, dir die geheime Technik Himmelsritt beizubringen. Oh, aber immer langsam mit dem jungen Ponita. Siehst du, hier haben sie das Wortspiel drin. Es scheint, dass dein kleiner Frank selbst ganz heiß darauf zu lernen, wie man mit meiner Erfindung geht. kann das sein? Das gefällt mir. Dieses Pokémon ist eine Inspiration für uns alle. Also los. Du musst erst hier und dann schließt Ja, genau, die Steuerung. Und mit der gesagt. Ja, okay, ja. Pikachu hat die geheime Technik Himmelsred gelernt. Technik. Mit der geheimen Technik Himmelsred kannst du dich an Orte tragen lassen, die du im Verlauf deines Abenteuers schon mal besucht hast. Öffne dazu einfach das Spielmenü und wähle mit Pikachu spielen, um dort die entsprechende geheime Technik einzusetzen. Hier, ich schenke euch meine Erfindung. Damit dreht damit ein Port nicht runter für die durch die Lüfte für mich. Ja, das ist natürlich Gratis-Werbung. Das fand ich perfekt. Gut, dann können wir ja direkt zurück nach Marmor Marmoria. Ich aber nicht. Entschuldigung, Pikachu. Nee, jetzt nicht. Äh, dann können wir nach Marmoria zurück. Und ich kann ich in die Diktarhöhle und so. Nee, kann ich nicht. Okay, alles klar. Also wir können wirklich nur in die Städte zurück wieder. Wir müssen jetzt hier hin, um diesen Geisterturm anzugucken. Ah, die Routen sind aber auch beschrieben mit den Bildern. Das finde ich gut. Das ist das Kraftwerk noch. Da können wir dann auch mal hin. Äh, ja, hier hockt, hockt das halt das Relaxo an dieser Kreuzung hier. Deswegen würde ich schon fast hier diese Route nach unten nehmen. Sorry, ich mache gerade ein bisschen theoretisches Zeug. Hier hinkommen. Dann können wir von hier uns nämlich rückwärts raufschaffen, Das Relaxo dann liegen lassen noch. Äh, diese Arena machen oder zuerst von hier aus hier rein und da die Arena machen nachdem wir Team Rocket nochmal besiegt haben was halt auch ein riesengutes Training wäre hier kriegen wir Labados, äh meine ich und dann müssen wir zurück nach Hause und nach unten surfen damit wir in die Sinoba-Insel kommen, da die Seeschauminseln in zwei Einzelteile unterteilt sind ja nach der Sinoba-Insel müssen wir dann die achte Arena finden der e zu 90%, alle wissen, wo sie sind, aber ich sag's noch nicht. Wenn wir das dann haben, können wir hier über die Vertania City zurück, über die Route, in die Siegesstraße und dann in die Liga und das wäre dann das Main-Spiel endlich fertig. Gut, ich würde sagen, wir gehen noch ganz kurz hier hin. Ins Museum. Voll sexy. Ich sollte vielleicht noch kurz heilen gehen, vor allem. Machen wir gleich hier in Memoria, wenn wir schon hier sind. Hallo, ich bin ein Team Rocket Mitglied, voll cool und so. Äh, ja, wir geben jetzt ein bisschen Geld aus, gehen noch kurz ins Museum, um das Ganze anzugucken. Ja, kein Problem, mache ich doch gern. Und da ist ein Smetpo. Okay. Äh, ah, wir kriegen da drüben noch das Fossil für Areodactyl dann. Das war ja auch noch was. Das müssen wir da hinten dann holen. Äh Achso. Ja klar, 50 Pokédollar, kein Problem. Alles klar, das sieht schon recht cool aus jetzt. Das ist ein Kaputops. Kriegt man da auch wieder ein spezielles Bild? Das ist ein seltenes, urzeitliches Pokémon-Fossil. Oh, nicht mehr. Okay. Hat man hier die Pokédex-Einträge gekriegt. Hier sind verschiedene Med Fossilien aufgereiht. Hier haben wir einmal das Schildfossil. Nein. Das ist ein Dark-Draguran-Kopf, hätte ich jetzt gesagt. Das Helix-Fossil für Ammonitas und sonstige Scheiße. Das ist ein Ariadaktil. Ein Replikat davon. Und hier sind die Knochen davon. Ist schon interessant das Museum hier, muss ich sagen. Es sieht vor allem cool aus. Hallo? Der Ausstellung für diesen Monat betrifft sich alles um das Thema Raumfahrt. Das ist nicht nur diesen Monat so, das wird immer so sein, wir hier sind. Meteorit vom Mondberg, es handelt sich vermutlich um einen Mondstein. Ich will auch einen Mondstein. Dreidimensionales Hologramm, es trägt den Namen Weltraumkarte. Okay. Kido. Ein Mondstein, ich frage mich, was daran so besonders sein soll. Sieht doch aus wie ein gewöhnlicher Stein. Ja, ist eigentlich auch so. Uh, ich hätte gerne ein Pikachu, das ist so furchtbar süß. Fängst du meins, Papa, bitte. Ja, ja, ein Pikachu, ich versorge dir eins versprochen. Niemals. Oh. So, ich musste gerade husten. Also. Meteoritenstücke. Was für schöne Kristalle. Raumfähre. Damals setzte der erste Mensch seinen Fuß auf den Mond und nun, viele von später, steht das nächste Ziel der weiter entfernte rote Planet an. Ich freue mich jedes Mal wie ein kleines Kind, wenn es Neues zum Thema Weltraum gibt. Schon interessant. Die Entstehung des Weltalls. Da war ein roter explodierender Stern und dann hat es da ein KMHMH gegeben, das ist gegen die Erde geflogen und so ist die Entstehung. Genau so. So nicht anders. Okay, das war eigentlich auch schon alles. Ich dachte, es hätte mehr. Aber es sieht cool aus. Ich muss sagen, es sieht besser aus bisher. Äh, wir holen noch ganz kurz das Fossil, weil es jetzt ja kein Inventar mehr verstopft. Ich habe es damals immer erst geholt, wenn ich das direkt abgeben konnte für ein Ariodactyl, wegen dem Inventarplatz. Es geht sie hier einfach so. Ich glaube, früher war das auch das Problem. Das Inventar war limitiert wegen dem Speicher, kann das sein? Dass man da nicht unendlich Items einspeichern konnte auf dem Inventar. Und du gibst mir das Ariodactyl. Kannst du ein Geheimnis für dich behalten? Ich glaube, in diesem Stück Bernstein sind konservierte, konservierte Pokémon-Gene. Es wäre eine Situation, wenn man diese Gene dazu nutzen konnte. Meine Kollegen glauben mir nichts, sie sind nämlich nicht habe ich ein großes Bild an dich. Ich möchte, dass also du den Bernstein für mich zu irgendeinem Pokémon-Labor bringst und den dort untersuchen lässt. Du hast einen Alt-Bernstein. Ah, und lass den Altbahnstandard dazu. Äh, ich probiere daran zu denken, dass wir den fertig haben, ihn zurückzubringen. Weil bisher ist da nie was passiert. Vielleicht haben sie hier was geändert, dass wenn ich ihm das Ariodactyl zeige, tatsächlich so ein... Wow, voll geil, ich hab's ja gewusst, kommt. Keiner weiß. Ähm, ich beende jetzt mal hier. Äh, wir müssen nächste Folge eh kurz nach den Mondstein suchen gehen. Deswegen würde ich sagen, beenden wir jetzt einfach mal hier. Ich speichere kurz. Oder auch nicht. Okay. Ich räume nebenbei noch kurz mein Inventar mal auf. Also meine Pokémon-Bank und so. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es euch gefallen. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Mein Name ist Adrian. Alles Puppen mit Zucker. Cheerio! Da bin ich noch kurz. Hallo. Ciao. <lacht>